Auch online spielst du Hokuspokus auf 5 Walzen mit bis zu 20 Gewinnlinien. Und genau wie in der Spielhalle bestimmt du selber die Höhe deines Einsatzes. Bei Sunmaker kannst du online mit echtem Geld spielen. Natürlich kannst du deinen Gewinn auch hochdrücken, auf der guten alten Merkur Risikoleine. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und besuche uns auf Casinoverdiener.com.